Hallo, ich bin Metal Mario Master. Oh, ich bin an e P. Wir, wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshis Body World. Hi, ich bin grün. Aber ein anderes grün. Na, oh Gott. Die Masche der Buhus. Äh, Dingen. Äh, na, ja, na. warte, ich nehme auch jetzt auch mal wieder mein Dingen. Wir, wieder... wir haben wieder ein paar Melonen gesammelt. Äh, Melonen sei schon. Ich wähl. Ja, ist doch das gleiche. Nein, das kann man essen? Juwelen kann man nicht essen. Ja, natürlich, es sei denn, sie schmecken nach Kaugummi. Oh, ich habe jetzt ein tarn -Yoshi. und diese eine Affen-Level. Ja, ja, sagt nicht schön. Der sieht fast genauso aus wie andere Guck dir diese Buches mal an. Ey, die sehen voll creepy aus. Okay. Da oben ist doch bestimmt irgendwie was. da was. Oh. Da unten blinkt. Ich weiß, da unten blinkt aber wie kommt man da hin? Wirklich mal da hochzuschießen. Da ja, was. Ja, wo gehen wir jetzt hin, ne? Ich würde mal sagen, hier lang. Wir kommen nicht mehr zurück. Oh, oh. Haben sich die. Was? Haben sie sich gerade bewegt? Was? Kann ich nicht treffen. Tatsächlich! Ja. Die bewegen sich! Stehe wir dürfen nicht an, ah, okay. Ja, okay. Ja, wir dürfen sie nicht ansehen. Ja, ja, alles klar, ah. und jetzt noch den oh. oh, genau gleich wieder weg. Ja, super, das ist ja voll kompliziert. Junge, ich kann nicht sehen, wo ich hinschieße. Nein. Hm. Ja, uns gegenseitig werfen können wir auch nicht. Das wird nichts brechen. So, haben wir uns mal... Warum geht der andere nicht? Au! Entschuldigung. Au! Entschuldigung! Na. Ja. Also, macht einfach so. Boah. Ja. Warte, mal einfach so hier. Spring doch. Lass mich doch einfach auf dich drauf springen. wird doch viel einfacher. warte, macht den ja fertig. So. So, jetzt. Oh, wunderbar. Jetzt geht rein. Warte. Oh ja, muss gucken, hier was ist. Ich glaube, so wäre das hier was war. Oh, ja. halt. Ah, Vorsicht, böse Blume. Die gab es doch schon in Yoshis Island. Wie? Böse blumen Muss immer auf die Gesichter achten. Ja. Hast du gesehen? haben meine eine Blume jemals böse. Er hat böse geguckt. Oh Gott, ich mag dieses Oh mein Gott, aua. Was? Oh, da wollte ich gar nicht treffen. <lacht> okay. Das ist eine gute Blume. Äh. Hm, ich glaube, wir können hier nichts machen. Dreck. Warte. Nee. Geh mal da rein. Ja, ja so. das Spukhäuser. Die sind so verwirrend. Hm. Wir gehen immer weiter, ja, irgendwo. Eben. Da oben ist irgendwas verdammt ja, das da reingehen aber ich komme irgendwie zum anfang zurück nein das glaube ich nicht aber wir haben erst ja, die dritte blume Also mal wieder hier Ich habe aber keine einzige Wolle, ne? Das ist genau das, was ich gerade fragen wollte. Haben wir überhaupt schon Wolle gefunden? Ah! Äh, nein. Äh, hm. nicht da drauf. Nein. Okay. Oh, läuft ja ab, ne? äh, ja. Ich komme. Ich komm. Ich bin nicht da. Ich bin nicht gekommen. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich bin gekommen. Was ist mit denen? Was ist mit dem Ding an, ja? Was? Hier die, die Münzen. Ah, okay. War sogar noch einer. Noch was noch drücke ja den Knopf. Nein. Yes. Gut. Stimmt ja, auch kannst du Sachen anziehen. Ja, ich, ich kann... Auch ah! Da ist was. Das hat mir Angst gemacht. Warte, also komm, wir, wir müssen jetzt erstmal ablenken. Komm. Dann ziehen wir es erstmal zu uns hin. So, und dann... dass wir den hier erstarren auf mich los dann hole ich mir die blume man war schon alle fast ja Au. Aua. böse blume passen sie auf die bösen blumen auf mal, wo sind wir hier gerade da oben ist ein schlüsselloch ich weiß wie wir da hochkommen Und dafür muss uns unser großer kumpel weiterhelfen ja, das auf so, diese wenn ich fly high in die erstmal erkunden scheiß drauf wir haben nur eh schon was verpasst ja das müssen war ja noch mehr auf screen suchen ja oh wie es dann ändern halt Das war gar nichts hier ne? Oh Gott, da kannst du nicht mal durchspringen. Oh, was ist das? Oh, oh, das ist voll dämlich. Das ist so dämlich. Komm, wir gehen einfach in die Tür hier. Alle Blumen. Ah, oh. <lacht> oh, lesen sind alle Blumen? Naja, das ist doch schon mal ein Anfang, ne? Aber ja. ja, wir müssen sogar hier. Oh Gott, nein, wir müssen ein bisschen ganz nach oben. Wo oh, wieder bin ich nimmer mal? Da. Wenn wir jetzt große Wollen und hätten, würde unsere ganze hier einfacher machen. Du kannst ja gar nicht zielen? Ich habe die Dinger hier beide getroffen. Wir müssen ja nach oben hin. Mal Na, links bitte. Oh, wie soll man oh, das, wie soll man das denn so machen, eh? Das ist voll Wow. <lacht> <lacht> ah. Mal nach links. Und jetzt nach rechts. Und jetzt noch mal nach links. Boah. Oh. roch ja ja ja ja oh, oh mein das gott da war voll weg. gestört Was jetzt ja oh. warte ich das gehört ja ja warte hat's neu rechnen auch nicht Nur. <lacht> okay Nein, aber ja, es hier noch. Okay, nein, bei Peter. Oh. Der böse Geist. Der hat eine. Nein, der ist Geist. Der ist Majimbu. Das ist doch nicht Majimbu. Ich sehe nicht, dass der Pink ist. Ja. Ja, die sind ein bisschen blöd platziert. Ja? <lacht> <Ja, sagen. lacht> Alle hier, sie kommen ganz langsam auf uns zu. Oh nein, Warte, ist ja noch ein bisschen nach links. Also, ja, aus hier ja, diesen Weg? Das ist eine, Volle. Das ist eine oh, Wolle. Ist die vierte und schwarz also funktioniert ja okay so hier durch ja ich guck doch nur ja, jetzt keine zeit zum gucken doch haben wir wohl nein oh, ich glaube wir sind draußen noch eine rolle ja wir sind aber die letzte Hey, wir haben es geschafft. Moin. Ja, immerhin haben wir die Masche der Buhus abgeschlossen. Diese üble Masche, ey. Boah, Das ist echt eine üble Masche. Die machen einen an. Also sie kommen ganz langsam auf dich zu und dann lecken sie dich von hinten. Ja. Oh. Fließband. band Das klingt äh, das klingt spaßig. Und das heißt. Klettverliesband. Ah. ah. I get it. Ich nicht. Gott, <lacht> Das machst du nur, um mich anzupissen. Niemals. Doch, wann tue ich denn jemals irgendwann, um jemanden anzupissen? Gerade eben vor, äh, vor zwei Parts. Ja, das war geil. Du bist <lacht> ist echt so eine Scheiße. Soll ich mir jetzt erstmal vom Schlaf gehen angucken? <lacht> das ist gemein. Hm, okay, ich komm schon. Boah, Danke. <lacht> was? In den Sonn. Ach, wie ich mich strecken kann. Aua. Au. Ah. Was war da? Äh, das war ein Herzen gewesen. Äh, Irgendwann zahm ich da ein. Halt. Kann die Kamera mal bitte mal in die Kamera? Kamera! Kameramann, hallo. hallo! Kameramann! Ich klettere gegen den Strom. Ich kann das viel besser als du. Nein, ich, ich, war, ich, bin sogar so cool. Ich kann sogar rückwärts klettern. Ich bin so cool. Ich kann klettern, ohne um mich zu bewegen. Ja, klar. ich kann das auch. Weil ich nicht steigen kann. Boah in der Wolle, ach so. Warum liegt in der Wolle? Warum liegt da und warum liegt da später? Du bist du unten. So. Also, ich sag mal. soll ich den einen töten, ne? so. ja. Ja. Nicht mich. dich. Ich müssen eine gute Waffe. Ja. So. Höre, nee, kommt raus. Gürries. die ja. Äh. Wie wir irgendwie von einem Ding zum anderen springen, ey. So ein Seil und so Ja. gut. Gut, gut. Warte warum links? ich hab's gesehen. meins meins meins meins meins meins meins meins, meins, mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz mainz ich habe sie kommt ja, ja. Hier. Hier. oder kann ich was zu essen haben nein kann ich was zu essen haben nein kann ich was zu essen haben nein kann, kann ich was zu essen haben nein kannst du auch was anderes außer nein sagen Mach doch einfach noch mal jeder braucht in seinem leben eine magische <lacht> ja Hier. kann ich etwas zu essen haben nein nein, <lacht> nein. Au. Au. So, halt schnell. Gut, Ha, ich habe es Oh, okay, ich hab's gewusst. Ich gehe da ran. Ich bin leicht da, warte. Ja, ich komme <lacht> gleich, ich bin gleich da, ne? Ja. Warte. Boom. Ich habe die Blume geholt. <lacht> Geh weg hat er gesehen wie ich die blume rot hat aber so geil ne? er hat sie nicht verdient liebe kinder aber wie ihr Schildkröte gegen die nasen so. nya, nya. Das schnell, ne? ja das macht, das macht spaß dann sehen wie ich den getötet habe was sehen wie ich das aktiviert habe sehen ich das aktivieren nee, ich nicht auf die ganzen dinge also aktiviere ich die doch okay. halt wir haben ein ding gehört ich habe auch ein ding gehört nein wollte ich nicht. Komm her. nein du kannst das nicht ja, ich kann, kann ich auch nicht kann das viel besser als du und deswegen bist du mal... bist du mal eine menschliche Kanonenkugel. Ja, Aber dazu... Ja, dazu nehme ich doch ein Ei. Der natürliche Feind einer Bowlingkugel. Was? Wusstest du das nicht? <lacht> oh, <ey. lacht> Wusstest du das nicht, dass, dass der natürliche Feind einer Bowlingkugel ist? Nein. <lacht> ja. Ja, wenn man jongliert mit einer Bowlingkugel, einem Ei und einem Apfel... Wie das Ei, oder? Nee, ja. Das ist nicht gar nicht so einfach, weißt du? Denn diese Gegenstände haben alle eine andere Farbe. Ah ja. Oh. Ist da noch was? Ich weiß nicht. Bitte hoch. Da ist was. Ich sehe eine Blume. Ich habe eine Blume gesehen. Ich meinte bei dir da unten Nein. Nein, bei mir nichts. Bei mir ist nichts. Ist los ist der Controller kaputt? Nein, ich wollte ich nur aufschlägen. Ja, wenn wir so in der Tür sind, werden die Kameras wechseln. <lacht> <Dann> wenn <werden lacht> jemand zusammengeprügelt von dem Master. Genau. Wenn jemand will, wird heute noch sterben. Ja, das ist mir völlig egal, wer jemand wird heute noch vom Master zusammengeschlagen. Wir sind mein Auto. Ja, was auch stimmt. <lacht> stimmt. Da ist der ja. da <lacht> sieht man, hey. sieht man irgendwann in der Zeitung. Nee. der Mario Meister, Leute überfahren. Vor allem du wirst so adressiert in der Zeitung. <lacht> genau. <lacht> sehen sehen Sie mich ja als als denjenigen, der der anderen andere mit dem Auto überfahren hat. Sei es auch nur ein kleines Bambi. Fahre ich auch um? Er ist recht, ein Bambi. Ja. Bambis Mutter. Genau. Bambis Mutter wurde ja nicht erschossen, sondern von einem LKW überfahren. Ja genau. <lacht> so ist das passiert. Ja. Ich schon lange her, seit ich da den Film geguckt habe. So also kann so was. <lacht> da war bestimmt so. Ja. Der Ausbruch hat nur so ein Geräusch wie ein Gewehr gemacht. Genau. Genau so ist es. Bambis Mutter wurde nicht erschossen, es wurde von einem LKW gefahren. Ja, seht ihr, liebe Kinder, wir bringen euch hier sogar noch oh, Wissen. Oh. Ne, boah. Boah. Wieso <lacht> bin ich da hineingeschwogen, Mann? Ja, boah. Was ist denn mit Danilo los? Uh, oh, nein, nein, nein, nein, nein. Uh, Ups. Boah, ich springe überhaupt nicht richtig. <lacht> <lacht> genau, schlucken weiter. <lacht> schlucken weiter. Du bist auch, auch, auch so ein ganz... Du bist auch, auch so ein Charakter, der... Wie in so einem Videospiel ist. Wenn du Hunger hast, dann, dann isst du was. Und wenn du müde bist, dann schläfst du. Genau. Hier sind wir aber eigentlich alle. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Selbst wir im realen Leben sind eigentlich nur Videospielfiguren. Ja, das Leben ist irgendwie der beste... Weil also nicht. Ego-Perspektive, Spielerzeit. Richtig. Realistische Rollen, zeiten Du kannst machen, was du willst. Richtig. kämpft gegen Monster. Ja. Du kämpfst gegen Monster und anderen Schwachsinn. Genau, so wie in einem Video spielt. Genau. Alter, ist doch schnell. Ich komme da nicht hin. wirst mit unterbrochen springen. Ja, mache ich doch. Ja, so schnell. Das ist ja dazu zu schnell für dich? Ich habe die Blume. Jetzt gehe ich weg. Jetzt bleibst du da. So. Ich glaube, wir dürfen uns auch so lange draußen sein. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, wir sind draußen. also so schnell. Und ja. wir haben alles. Gut. Außer Herzen. Ja, gut, okay. ich brauche noch fünf Stück. also ja, hab Ich hab keine. Ich glaube, da ist das Ziel. Ha! Lol. Gut. In ein Bodenspieler hat es mich rein transportiert. schön. schön. Das, das hört sich auch irgendwie so falsch an. Naja, aber wir haben immerhin fünf Blumen, Blumen einen neuen Yoshi und alle Münzen. Ja, der sehr bunt, der Yoshi, glaube ich. Meinst du das der ist, das der ist so bunt für deinen Geschmack? Oder also nicht. mal schauen. Na. Ich, ich habe so gar keine Erinnerungen daran Ich meine, ich habe dieses Spiel schon einmal so ein einziges Mal zu 100 durchgespielt. Das weiß ich. Habe ich auch dann stolz äh, im Meowbers äh, gepostet, dass ich auch irgendwann davon ein Display mache. Ja. Und hier habe ich ich habe mein Versprechen eingehalten. Ja. Weil, weil ursprünglich wollte ich es ja Solo spielen nochmal. Und dann kamst du! Oh, du hast da, es sie, da dachte sie so, so, den zwinge ich jetzt noch nicht mehr zu spielen. <lacht> Weil ich genau ja. wusste, das wird doch bestimmt lustig. das ja. wissen, ich werde hier im Keller eingesperrt. Jede, jede Woche. Ich werde immer erst rausgelassen, wenn der Master hier <lacht> Genau. Da genau. 4, 25 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, dann beenden wir den Oh mein Gott, du war einer Farbklecks Yoshi. Ich wollte das Farbklecks Yoshi sagen und dann heißt er echt so. Ey. Okay, ich glaube, das ist das vorletzte Level. das? sieht aus wie ein großer Zauberstab. Das ist ein Zepter Ja, das ist ein Level Kamek, krawall äh. Sollen wir das jetzt machen oder erst im nächsten Part? sagen im nächsten paar ja und ich glaube dann kommen wir auch dann direkt zum finale ja hier ist schon die nächste level ja wenn ja das ist das bonus das level okay ja, ja das ist das ist das Speziallevel und dann werden wir ne ja. Ja. okay ah! Nein. Ich muss mich verstecken Nein. niemand darf mich erkennen Gut. Wie und wie es im nächsten Part ausgeht, das sehen wir im nee, Sehen wir beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.